Die Musik ist schon mal Hammer, oder? Das oh, oh. Boah. Können wir uns auch selber ein. Wollen wir eine Frau spielen? Können <lacht> wir nehmen sie hier, oder? Ja, weiter. Hautfarbe. Die Sommersprossen, ne? Die schmecken. So. Die machen sie schön, schön blass. So, falten. Nee. Mal gucken, ob wir Alice nachgebaut kriegen. Erstmal keine Falten. Muttermale. Wir bauen uns unsere Alice hier. Hier so ein, schön, so ein Schönheitsfleck. Narben hat sie, warum hat sie. Warum hat sie Narben zur Hölle? Nee, Narben hat sie keine. So. Ruhsteckkraft. Ja, die ist immer. Die errötet immer, wenn sie Fahrzeugkontrollen macht. Nein. Lippenstift Deckkraft? Ja, komm, voll. Lippenstift Farbe? Ja. Eyeliner Deckkraft? Voll. Eyeliner Farbe? Äh. Sieht den Unterschied bei der Eyeliner Farbe? Ich nicht. Okay. Oh, auch voll. <lacht> Einmal blasen, bitte. Oh, gerne so. Ist der Sim als Frau schwerer? Äh. Hoffentlich ist das, Was heißt hoffentlich? Wieso schwerer gestellt? Warum soll er schwerer gestellt sein? Die Schattenfarbe, Ach, da oben. Ja, ich finde die hübsch. So, so Kopf. Äh, Größenposition. Ach du, ach nein. Alter, guckt euch diesen Editor an. Ein, wir machen, wir machen Eidechsenmenschen. Ich, ich kann dich leider nicht mehr... Nicht ich sehr realistisch schon mal. Ja. Also okay, es wird doch nicht anließen, ne? Ja, wenn nicht. nächste... <lacht> Guckt euch den Kopf! Okay. Ja. Ja. So, die Schläfen... Die Schläfen knallen auch raus. Dann brauchst du unbedingt den gelben Lipgloss. Oh ja, das mache ich gleich, ja. So. Ich baue mir meine Traumfrau hier, so, zack. So, weil die sitzt ja eigentlich neben mir schon. So, die Form der Wangen. Gefällt mir. So. <lacht> äh, Lippenstiftfarbe. Gelb, ne? Aus wie Bertha. Ich mach... Nein, Eddie, sowas ist nicht gemeint. Warte mal, Gesichtspflege. Da habe ich mir überlegt, dass ich mal wieder anfangen könnte, meine abendlichen Workout-Routines zu machen. Was sind denn abendliche Workout-Routinen? Das klingt so. Das hört sich echt nach Sport an, ne? Was für Frisuren haben wir denn hier? Wir brauchen so eine richtig Kesse Frisur hier. <lacht> oh nein! Ja, das, die gefällt mir die Frisur. So was für Haarfarben können wir den nehmen. Kein rot? Wie? Keine roten Haare? Doch, da, die sind rot oder? Ne, sind eigentlich braun, ne? Es gibt keine roten Haare, das Spiel ist total diskriminierend. Ja, sofort deinstallieren. installieren ey. Oh, der Cropped. <lacht> ja, da war einer der allerersten Teile. So die Augenformen. Hm, jetzt so ein... Jetzt so ein Kinderblick, so mh. so gefällt das mir ja so ist äh, nicht ganz so also nicht, nicht, dass der, nicht dass die ganze aber schöne große Augen schöne große Augen kriegt sie auch Sport ähm dann könnte es auch sein dass sie das schwimmt. ja von Heiligtum. Welche? Hä? Ich habe Jeremy's Next noch nicht geguckt. Es tut mir leid. So, es ist, wird mehr und mehr ein eiligster Mensch. Ach nein, guck. guck. Augenfarbe augen war nicht hier gerade rote augen irgendwo noch das sind rote augen sehr schön oder ja also soll wahrscheinlich eigentlich braun sein aber für uns ist jetzt so rot was augenbrauen ausmachen können ne? keine grünen ist, wo ist das grün schade also man kann hier komplett alles anpassen das ist das beste Spiel. Das ist besser als, als der Sims-Charakter-Creator. Ohne Witz. Wir machen die schönste Frau der Welt hier gerade. Dann machen wir Vulkania. Das ist ein bisschen Vulkania-mäßig, ne? Das ist wirklich... Sieht aus wie ein Vulkania jetzt ich ne? Passt auf. Seht ihr? Vulkania. Nase. <lacht> okay, super. Wobei, nicht, also nicht mehr bei Atlas konnte man so viel einstellen beim Charakter. Das ist, ähm, also da hätte kann sich Atlas echt nochmal ein Scheibchen von abschneiden. Ich glaube, äh, ich werde den Atlas. steckt die Hälfte des Budgets für das ganze Spiel drin. Oh mein. Ich hoffe nicht. So, Form, Wir können noch Nasen formen. Ich habe die doch gerade geformt, die Nase. Also, wer, wer die nicht ernst nimmt, ne? Im Dienst, ne? Das weiß ich aber auch nicht. Ach, jetzt weiß ich auch, wo, das, wo, der, wo der Begriff Septum hier kommt. Das ist hier dieses... Das Ding hier vorne. Krass. Septum-Piercing, ja, ja. Was? Okay. Wir haben das gelernt, was gelernt. Äh, Nasenflügel. Hier sind das sind die Nasenflügel. Also, Die trägt ihre Nasenflügel halt außen. So. Die Lippen. Größe. das sind die schönsten Lippen der Welt, ja? Das passiert übrigens, wenn man zu viel die Schönheits-OPs macht. Ich wollte es nur gesagt haben, ne? So macht sie gerade. Kussmund. Das ist wirklich ein Kussmund. Und die Fröhlich. Sie ist traurig. Ne, sie ist wütend. Wütend ist sie. Das wird immer äh, besser. I I ja. <lacht> ja, vielleicht. Weiß nicht so. Mhm. Was ist denn das Filtrum? Ach, das ist hier oben dieses das Ding. Kann man nicht noch ranzoomen oder? Genau. Sieht gut aus. Jetzt die Ohren. So. Braucht Vulkanier-Ohren. Erstmal, also so Position. Ey, wir können bestimmt Vulkanier-Ohren machen, oder? Sitzt hier immer so hoch bei den Vulkanier-Form? Kann ich in die nicht spitz zulaufen lassen, irgendwie? Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen was mitmachen. Was? Nein, das ist doch kein... Quatsch, Fuchs! Das ist doch kein Transvestit! Das ist, das ist unser Traumcharakter hier, den wir gerade bauen. So, Kiefergelenk. Was ist das? Alter, was, was, was, was ist mit diesem Charakter-Editor los? Der kann alles! Du hast ihn sauer gemacht, Fuchs. So, Kinn. Achso, das Kappa. Oh Gott, jetzt wissen Ich dachte, man macht keine Kappas mehr im Jahr 2019. Oh, was ist denn mit dem Hals hier? Pass auf. Sie kriegt einen ganz schmalen Hals. Ohne Doppelkin. so. Wir wollten doch... Also, hä? Das war kein Seitenhieb! Quatsch! Quatsch! Ed Editor 80% <lacht> Guckt euch die an! Moment, wir könnten... Nein, wir können auch noch... Wir könnten die Brust auch noch definieren? Natürlich machen wir das. Aber warum hat sie denn so viele Sachen an eigentlich? Ja, natürlich ist sie Polizistin, aber deswegen muss ich doch nicht so viel tragen im Charakter-Editor. <lacht> 90% des Budgets. <lacht> wir können sogar die Hintern. Na ja, guck mal, wir können die sogar.. Alter, nicht im Ernst, oder? Nicht im Ernst. Wir können die Hintern definieren. Ich glaube wirklich, das ist ein Germany's Next top spielen. spiel ey. Thema Schönheits-OP und die Notwendigkeit reden, bitte, ja, genau. <lacht> 95. <lacht> Ey, wir können sogar die. F die F ich finde, das ist eine wunderschöne Frau, ja. Der wird sich nicht mehr lustig gemacht jetzt, ja? Wir möchten wirklich mit diesem Charakter spielen, ja? Ach, eine geile Taille. <lacht> Moment, Taille. So ne? Das ist ein Westenteil hier, oder? Besonders schön finde ich die Nase an die, die opa spaltet ja. Ich glaube es auch, ey. Das war die Lappartiges Gesicht. Quatsch. Sie ist Vulkanierin, ja? So, sie sie hat sie hatte zuerst am Schreibtisch die ganze Zeit gesessen und ist immer mit dem Kopf auf dem Tisch aufgeschlagen. Sie kann nichts dafür, ja? Sie spart das Geld für eine Schönheits-OP. Denkt immer dran. Wir machen diesen Job hier als Autobahnkorb nur äh, für ein hübsches Gesicht. Wirklich. Nichts anderes. Das ist hier Lebenstraum. <lacht> Wir kommen mit zum eigentlichen Spiel. Wir machen die Einführung hier. Oh, Tutorial. Nutze linken Stick, um zu laufen, rechts, um dich umzusehen. Mit RT kannst du äh, rennen. Drücke A, um andere Personen oder Gegenstände zu interagieren. Ich glaube, mit uns möchte keiner interagieren, oder? Melde dich am Empfangen. <lacht> <lacht> das ist interplanetarisch, wo kann zu sein? Entschuldige ich nicht alles. Okay. Guten Tag! Hallo? Okay, der möchte nicht mit uns sprechen. Ich weiß gar nicht warum. Guck, die gucken alle, die gucken alle weg! Hä? Öffnen? Hallo? Die Tür geht nicht auf. Ach, hier müssen... Aha! Hallo! Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Herrn Becker. Das ist hier der Chef. Mhm. Würden Sie vielleicht auch erstmal mit dem Fußvolk Vorlieb nehmen? Nein, und ich weiß, dass er der Chef ist. <lacht> genau deshalb möchte ich auch zu ihm. Für wen halten Sie sich eigentlich? Für die Neue. Energisch. Sind wir, wir sind energisch, wir sind Vulkanier. Ich bin Ihr neuer Kollege, der einen Termin bei Ihrem Chef hat. Oh. Weiß er eigentlich, wie Sie sich hier aufführen? Okay, okay, okay. Nichts für ungut. Okay, okay. Jemand hätte mir ja auch sagen können, dass sie heute hier anfangen. Ja, hat das niemand? Wir so, werden ich hier mal alles. Die rauf und dann links. Wir werden hier alles umkrempeln. Alles wird hier umgekrempelt. Der Kollege, den mag ich nicht. Den mag ich. Guck ihn euch an. Den hassen wir ab sofort. So. Alter. Seht ihr? Erster Unfall.